Willkommen zur zweiten Folge der Sealed-Only-Challenge. Heute spielen wir wieder gegen den Apache des Yu-Gi-Oh! Und falls ihr jetzt nicht wisst, was die Sealed Only Challenge ist, das ist einfach eine Challenge, in der man nur original verpackte Produkte benutzt, also keine Einzelkarten und daraus eben ein Deck baut. Doch bevor wir mit dem Opening anfangen, guckt einfach mal bei unseren Sponsor vorbei und zwar Kartenmarket. Einfach mal Link unten in der Videobeschreibung, dort haben wir auch alle Produkte gekauft, wie gesagt. Link unten in der Videobeschreibung und vielen Dank an Kartenmarket. Doch jetzt wollen wir natürlich wissen, was habe ich gezogen, wie habe ich mein Deck gebaut und wie geht das Duell aus, beziehungsweise wie wird das Duell laufen. Ja, dann gucken wir uns mal an, was wir gezogen haben. Ich habe Pendulum Evolution gekauft, denn ich wollte einfach ein paar Meditions haben. Ähm, ja, hier sind alle Meditions drin. Zusätzlich hatte ich hier vor, dass ich die Kombo ziehe und zwar odd Eis, das Synchro-Monster, dann natürlich Vortex-Dragon und das Exit am besten. Harmonizing natürlich eine sehr, sehr starke Karte. Wir sehen hier schon zwei Karten gezogen und wir sehen auch und Eis habe ich hier jetzt fast alles und da ist der letzte also wir haben hier einfach den Vortex Dragon Exit und Synchro gezogen perfekt ebenfalls Chronograph Pendulum Call auf 3 wäre schon sehr geil gewesen hier in dem Set. Und was soll ich sagen? Ich hatte Glück und habe auch drei Pendel Core bekommen. Genauso wie den dritten Harmonizing. Und wir sehen jetzt hier einmal, was ich alles an äh, guten Karten für mich gezogen habe. Wir haben hier einfach allgemeine ähm, Pendelkarten, was, was halt sehr, sehr gut ist auf jeden Fall. Dann zusätzlich haben wir die Klee Engine. Die Klee Engine ist natürlich sehr gut an sich. Falls wir noch irgendwie zu Cyberdrache Infinity kommen, könnte man eventuell hier eine Combo machen. Tuning Meditation ist Ganz cool für Needle Fiber zusätzlich. Wir haben die Yang Sing äh, Engine zum Teil gezogen vielleicht in Zukunft relevant. Chronograph halt auf 3, Sehr, sehr geil. Und dann 3 Pendel Call. Ebenfalls äh, Dragon Pit. Auch sehr wichtig für die Combo halt mit Vortex um Und dann, ja, Poison dreimal. Blackfang Fang dreimal. Double Iris. Und auch noch den Tuner dreimal. Was sehr, sehr cool ist. Und halt drei Harmonizing. Was halt geil ist. Und dann nochmal die Zauberkarte und die Falle. Ja, beim Deck Wir sehen hier, wir haben hier ausgetauscht. Diese ganzen Karten kommen raus aus dem Main Deck. Ist eine Menge. Ist eine große Menge. Und und rein dafür kommen eben drei Pendle Calls, drei Harmonizing und ebenfalls Doppel nee, Triple Poison und Black Fang Doppel -Poison. Pit einfach um was zu haben. Call it kommt halt jetzt auch ins Main und hier sehen wir das Ganze, was jetzt eben das Main Deck ist. Wir haben jetzt hier einfach ähm, die Demon Engine, die natürlich sehr, sehr gut ist, aber dann eben auch zusätzlich die Medition, äh, womit dann halt auch eine kleine Combo hat eben in Vortex zu gehen. Pendel Call natürlich eine super gute Karte. Als Hand -Traps Main halt Ash, Wailer und Bell, passt ziemlich gut. Und natürlich als Bell Pot of Desires, die äh, Zitadelle und dann halt eben noch ein paar Stells und Lost Wind als gute Outkarte. Im Extra Deck haben wir hier auch ähm, vier Karten ausgetauscht. Wir sehen, wir spielen jetzt den Spark Dragon und halt, ähm, ja, das Package für Odd -Eyes. Und so sieht das ganze Extra Deck dann jetzt inzwischen aus. Hat sich halt nichts geändert, außer diese vier Karten. Dann kommen wir zum Side-Deck. Im Side-Deck haben wir halt fünf Karten ausgetauscht. Wir sehen hier, dass die Fiends halt jetzt hier dann ins Side gewandert sind. Wir sehen hier Kaiju ebenfalls, äh, Diddy Crow, Book, Solemn Strike. Solemn Strike natürlich ganz klar First-Karte und sonst, ähm, ja. Und hier zu guter Letzt, ähm, die Karten habe ich ebenfalls nochmal einmal ausgetauscht, weil ich eben einfach vergessen hatte, dass Harmonizing ja nur halt eben, äh, ja, synchronisiert werden kann mit einem anderen Medition. Das bedeutet also, wir brauchten irgendwie, wie wir auf Level 7 kommen, natürlich zum einen über die Handtrap, aber eben auch mit ihm und er ist natürlich searchbar. Ich muss auf jeden Fall sagen, dass ich sehr viel Glück hatte mit dem Ziehen und so habe ich eben mein Deck aufgebaut und ich würde sagen Zeit für ein D Okay, dann los geht's. Äh, fünf Karten und äh, wer soll anfangen? Äh, ja, also ich würde sagen, also es wird dich wahrscheinlich überraschen, aber ich fange an. <lacht> Alles klar, Okay. <lacht>. Okay. <lacht> was für eine komische Hand ist das. Denn? Also. also dann. Es <lacht> ist ziemlich unspektakulär. Oha. Äh, Set Monster, Set 2. Pass. Du bist dran. <lacht> ja gut. Boah, das ist auch eine schöne Karte. Ähm. Tschuf, ja, was ist denn eine gute Frage jetzt? Ich habe ein bisschen Schiss vor deinem Monster an sich. Ähm. Deswegen äh, machen wir ja, nee, nee, nee, nee, nee. Das war ja fast ein Spielfehler. <lacht> ähm, <lacht> fangen wir erstmal an mit Spellpower-Mystery. Okay, die hast du immer am Anfang, ja, okay, ja. Ja, komm, also, wenn Servant schon auf 1 ist, dann muss ich sie jetzt immer <lacht> searchen können, ne? Ja. So, wo ist denn die wunderschöne Servant? Wo ist sie denn? Da, guck mal, hätte ich fast gezogen, also <lacht> So, leider keine Counter hier drauf, aber naja. Schlimmeres. Ich lege sie in das Scale. Ich hoffe, das ist okay. Ja. Okay, dann aktiviere ich ähm, Gehirnkontrolle. Oder mein Control. Gehirnkontrolle ist eine andere Karte. Gedankenkontrolle. Ja, dann überlege ich mal. Äh, Chain. Uh, okay. Kannst flippen, wenn du willst, ja. Äh, darauf würde ich nicht reagieren wollen. Ja. Ähm, was was was nimmt man denn jetzt? Ach, die legt ja sogar einen Grave, ne? Ja. Und flippt dann auch noch, das ist ja voll broken. Und flippt dann auch noch, ja. Das Alter, ist Combo, ist okay? Zwei Effekte zum Preis von einem, okay? Okay, krass. Äh, also, äh, äh. Wie machen wir das jetzt mit der? Hä, ja, stimmt. Ja, ich, ich kenne niemanden vom Proxy, aber triggert der Effekt dann überhaupt für dich? Weil er ja auf meiner äh, Seite ist. Das weiß ich gerade gar nicht. Ich weiß das auch nicht. <lacht> <lacht> Was? Äh, das, ist, das ist eine gute Frage. Hatte ich noch nie. Äh, warte, die, tr die triggert ja erst ein Resolve und dann gehört sie ja mir, ne? Ich glaube, dann geht der Effekt nicht. Kann ja. das sein? Das, das könnte gut sein. Ähm, so. Ja, ich, also keine Ahnung, ich leg jetzt einfach mal so hier. so hier. Ja, dir drei ja. Sterne, ne? Drei Sterne, ja. ja äh, dann sein. aber Effekt Dragon, ne? Also Server. Ja. ja, ja, okay. Möchtest du schießen? <lacht> ja. <lacht> <lacht> Irgendwie hast du was gegen die, oder? Du machst die immer kaputt. Ja, ich meine, was soll ich machen gegen die? Okay, die muss okay. man ja kaputt machen. So, jetzt kommt hier ähm, mal etwas Spannung ins Spiel. Und zwar Pendulum Call. Okay. Oh mein Gott. Oh mein <lacht> Gott. Das, Okay, das habe hab ich wirklich nicht erwartet. So, und damit suchen wir uns jetzt wunderschöne Scales. Äh, wir suchen uns äh, Harmonizing. <lacht> okay. Und suchen uns. Äh, das ist natürlich jetzt. Äh, und äh, Poison. Äh, nehmen wir Poison? Das ist eine gute Frage jetzt hier. Ja. Das Ich kann nichts mit der Dings anfangen, leider. Ah, ja, boah, ist echt nicht so gut. Hand hast du noch? Zwei? Zwei. Ja gut, das ist jetzt alles nicht so Premium, wie ich es will, aber naja. So. ähm. <lacht> so, haben wir zwei neue Karten. Jetzt die Frage, mache ich den Move, den ich vorhabe? Ist Wendy Tuner nee, ne? nee, ne? Nein. Boah, sag nicht, ich habe den jetzt rausgenommen im Bild und kann deswegen jetzt das nicht machen. Ah, cool, es geht sogar noch. Ja, komm, ne? Das ist jetzt, wirkt ein bisschen absurd, aber ich gehe okay, jetzt, geh jetzt mal rein, weil ich mache jetzt einfach mal ähm, Normal Summon Ash Blossom. Okay, okay. Rang 3 Synchro. Synchro, okay. Ja. Was kann da kommen? So, da kommt mein Hörus. <lacht> was? Mein Hörus hier. Was, was macht der? Ja, also eigentlich. Ach nee, der hat sogar noch einen Effekt, dadurch, dass du ja einen Effektmonster hast. Okay, ja, wow. Wähle eine andere offene Karte auf dem Spielfeld und annulliere den Effekt. Ist jetzt. <lacht> okay. Bisschen. Ja. ja. So, aber, ich bin ja ein Pendeldeck Und deswegen, äh, Pendel-Scale, ähm. Und Pendel Scale 2. Soweit okay? Ja. Ja, dann möchte ich gerne Pendel. Ja. Und möchte gerne äh, Harmonizing-Effekt nutzen. Ja. Ja. Also nur Harmonizing? Ja. Also nur okay. Pendel Summon. Ah, ich kann das sogar Service-Panel. Danke für den Hinweis. <lacht> <lacht> okay. Dann Effekt 1, 2. Ja. Boah, das ist jetzt broken. Kriegt er auch den Counter dann? Uh, once, per turn, uh, once per turn, Quick you can discover. Ja, warte mal, aber Servant kann doch jetzt gar nichts special. Ja, da hast du so recht. <lacht> Sehe ich auch gerade. Ja, ich wollte schon sagen. <lacht> aber ich kann sie rausrufen. Das geht trotzdem. Das ja. Ähm, so. Dann gehen wir. Ach komm. Machen wir. Machen wir die. Äh, gute Purple Poison hier nochmal. In Defense, bitte. So, wie Anti-spielen okay. wir jetzt. <lacht> das ist jetzt hier. Oh der nein! Show. Oh nein! Ey, ey, oh mein Gott! Ich sehe es jetzt schon kommen. Nein. <lacht> nein, Junge. <lacht> ja, also du kennst ja die Dual Devastator Box, ne? Ja, und ich weiß, dass da, ja. <lacht> oh mein Gott. <lacht> da ist ein Dueller drin so. Ja, ich weiß. So, dann, äh. Ja, Battle phase ne? Wie viel haben die? Also Dweller 17 und der andere 23. Sind, sind also 4, genau 4000. Ja. Habe ich ja immer noch äh, so viele Lebenspunkte wie im Anime, also das dürfte, das dürfte noch hinhauen auf jeden oder Fall. Speed -Tool. <lacht> oder Speed Duel. Oder Speed ja. Ähm, ja, dann bist äh, du drin. Dann ziehe ich mal. Ja, dann würde ich gerne Effekt von Dweller aktivieren. Ja, das überrascht mich jetzt ehrlich gesagt eher weniger. <lacht> hat, hat der Horus noch einen Effekt äh, jetzt oder Nö, nö, der ist äh, ne, der ist tot. Nur Beatstick. Okay, alles klar. Dann würde ich einfach mal sagen Shadow Fusion. Oh nee, ne, muss jetzt nicht sein, oder? <lacht> Komm, ich kann eh keine Effekte äh, benutzen. Das stimmt, aber Konstrukt kommt über alles rüber. Ja. <lacht> das ist schon mal eine gute Option. Da Muss man anfangen, sag ich mal. So. Ähm, dann sende ich mal, was, was nehme ich denn dann? Die brauche ich gar nicht. Äh, Chaos und Effektwähler. Was? Also Chaos. Oh, okay. Ja. So, äh, Konstrukt. Äh, ich überlege, wohin. So. Ähm, sag mal, erst mal, warte, packe ich das jetzt in die, äh, ich packe in die extra Monster Ja, Ja, Also, ja. er hierhin oder da, hier, ne? Ja, da wir Spiegelverkehrt haben durch die Aufnahme, für dich ist das jetzt. Ja, ja, okay, ich verstehe schon. Also eigentlich musst du jetzt für die Aufnahme sind in die andere machen. Ja, also, also jetzt hier oder hier? Wo? Da. Ich, also hier. Nein, andere Seite. Ja, okay. Jetzt ah, haben wir es. Ja. <lacht> oh mein <lacht> Gott, es ist kompliziert, okay, es ist kompliziert. Hm. Äh, dann Effektkonstrukt. Ja klar, mach Minus. Hä, wieso Minus? Ja, der Effekt triggert ja nicht. <lacht> Ja, ich brauche ja auch nichts, also. Okay. Was ist das? Die Falle? Ja. Die, die, die sagt nochmal, banish ist ein anderes und dann darfst du was flippen oder so, ne? Oder was, ja, was flippen, ne? Äh, ja, flippen. Also. Ähm, ja, ja. So. ja, entweder in die offene oder verdeckte Elber. Ich hätte meine Ash vielleicht nicht für Synchrobespörung benutzen <lacht> sollen. <was zu> <lacht> ja, vielleicht nicht. Kann man das? Kann man meinen Friedhof dann sehen? oder? Ja. Ja, okay, dann ist sie gut. Äh, dann würde ich sagen, gehe ich in die Battle-Phase. Alles klar. Und äh, ich greife mit Konstrukt deinen. Äh, warte mal, was, was hat Surven für einen Effekt nochmal? Die kann Counter auf andere legen, ne? Ja, genau. Und wenn sie zerstört wird, kommt sie in eine Scale. Außer ich habe schon was in der Scale, dann geht sie ins Extra-Deck natürlich. Ich würde fast sagen, du hast schon was in der Scale. Ähm, ja, ich greife Dweller an. Oh, schade. <lacht> der hat 1,8, ne? Das, äh, äh, du kriegst keinen Schaden. Achso, du nutzt Effekt, okay. Muss ich Effekt. muss den Effekt benutzen, der ist mandatory. Ja, das ist aber schade, ne? <lacht> <lacht> äh, dann bist du. Okay, nix neues Set oder so. Okay. Ja. Dann ziehe ich. Oh, also, das ist natürlich. Äh, äh, ja, das ist natürlich ganz gut. Äh, kann die Zauberzehmarken auch sammeln, wenn sie da das natürlich. Ja, okay. Ich spiele äh, Mastery nochmal. Ah, ja, okay. Topdeck. Ja, ja, Topdeck des Todes. <lacht> um, ja, okay. Platted many Counter. Oh, Place. So, dann packen wir hier zwei rauf und mhm. suchen uns was Schönes. Und zwar, wir suchen uns. Wo ist er denn hier? Wo ist er denn hier? Das war doch der. One of genau. Okay. Äh, dann nehme ich Reflection. Mhm. Gute Karte, habe ich gehört. <lacht> so, weil ich. Äh, so, Reserve, möchtest du was machen? Nein. Okay, dann Pendel beschwöre ich. Und würde ja. jetzt gerne Reflections Effekt nutzen. Funktioniert der nur, äh, wenn, sie durch, äh, wenn sie durch einen eigenen Effekt beschworen wird oder auch wenn sie Pendel beschworen wird? Einfach spezial beschworen wurde, irgendwie. Ah, okay, das tut weh natürlich. Ja, ja, dann ist glaube ich klar, was wir hier machen. <lacht> ja, das dürfte ja schon geben sein, oder? Stimmt, das ist, ja, das ist literally schon ein Game, Battleface, an. Ja, ist okay. <lacht> Round 2, Fight! So, ja, die Hand sieht ja... Das ist aber... Ja, was soll ich denn jetzt damit? Ja, <lacht> meine ist Hand ist los? halt sehr bescheiden. Darf ich das mal so ausdrücken? Ja, das ist klar. Set Pass. <lacht> Diesmal keine Spellbau Mastery. Das ist ja Premiere. Nein. Und schon gar nichts machen. Oh mein, oh. oh mein Gott. Oh mein Gott. Äh, ja, dann. Äh, damit bin ich jetzt gerade ein bisschen überfordert, um ehrlich zu sein. Was könnte dieses Set sein? Seit wann sette Pendelkarten? Ja. Ähm, ich sag mal. Ja, ja, er legt damit sowas los. Er geht gleich all-in. Okay. Ja, okay, dann äh, Hedgehog okay, und Wendy. Für, ähm... Na, wo ist er? Ab Kalone. Was macht der nochmal? Äh, dann sage ich... Was sagt der nochmal? Bitte? Äh, wenn er beschworen wird, kann er eine offene Karte auf dem Feld wählen und äh, die Effekte annullieren, ja. permanent. Und äh, wenn er auf den Friedhof gelegt wird, kann er eine Shadol-Karte suchen und danach ah, okay. was abwerfen. Und dann kann ich durch Kampf kann Nicht Ja. Okay, krass, also das paar zu Winder. Okay. Ja, sozusagen. Ja. Dann 1 äh, Wendy, 2 Hedgehog, 3 Abkalone targett sich selbst. Ja, äh, boah, dann muss ich überlegen, sorry. Wie fertig hat der? 2,5. Hm. Hm. Hand 3, ne? Hm. Ja. Da mache ich sogar Sonnenstrike. Strike. Das, Was? Das ist Was? Oh mein <lacht> Gott. Ich habe den nur zum Chainblocken gemacht und jetzt wird der <lacht> <Ding> Strike. okay. <lacht> Alles klar. Äh, ja, dann.. Ähm ja. Dann specielt wenn die... Ähm, hm, wen specialt die denn? Äh, hm. Falco? Ja, und äh, stimmt, Hedgehog sucht ihr noch. Hedgehog sucht... es äh, ist <lacht> äh, yep. Und dann kommt jo. Effekt Abkalone. Ach ja, das ist ja ein super Start hier. Let's go. <lacht> Der sucht Wo ist das Ding denn? Weiß ich doch nicht. Ja, ich auch nicht. Hä? Moment mal, hab ich Zeit. das Ach so ist das. So ist das also. Also ich suche mir Shadow Fusion. Ah, okay, dann kannst du was discarden. Ja, okay. Und äh, dann werfe ich ja. das Ding ab. <lacht> das und, du äh, hast sie gesucht und hast sie auf der Hand gehabt. Mhm. <lacht> <lacht> ja. <lacht> so war das. Ähm. Hm, ja dann. Ähm. Ja, dann aktiviere ich noch gleich, Chop hier. Ich hab's, ja. <lacht> ja, Falco und Sklamata für Winter. Ja, okay, will gleich auf diesem okay. Dann Perfekt Falco und Skarmata. Oh, Winder, ey, wieder so eine blöde Karte. <lacht> <Die> ich blockt. <lacht> ja, gut, aber dich blockt sie halt äh, gar nicht mal du, so. Wenn du Hand sehr. kennen würdest, würdest du sagen, doch die blockt schon sehr. <lacht> Ja, okay, alles klar. Äh. Ja, dann äh, kommt Falco. Effekt, ja. Beast. Sicher. Wie einen Garten hast du? Was? Und äh. Dann. Reich ich mit Winter an. Sicher? <lacht> ja, okay. <lacht> ich bin bei 4-3. Bin ich? Ja, und dann zette ich zwei und ja, so dann bist du. Zwei. Oh, oh, ja, guck, wenn Winder jetzt nicht wert, ich vollkommen <lacht> Ja, das natürlich. Ja, aber wie, wie soll Winder denn bitte ein Pendeldeck äh, an irgendwas hindern? Du kannst immer noch fünf, du kannst sogar sechs pendeln, theoretisch. Ja, das ist äh, vollkommen richtig, aber leider ist das halt doch nicht so. Boah, das ist halt richtig dumm alles. Ich spiele. <lacht> oh Mann, ist das blöd. Ähm, ich beschwöre Black Fang in Angriffsmodus. Ist das soweit okay. okay? Wie viel habt ihr? 1,8 oder? Soweit okay. okay. Äh, ja. Dann aktiviere ich Purple in der Scale. Okay. Hm, ja. Und dann okay. möchte ich gerne äh, ja, ich muss es jetzt all in gehen, sonst machst du mich nächsten Zug einfach platt. Das ist natürlich dann auch nicht so Sinn der Sache, ne? Mhm. So, ich aktiviere dann Harmonizing in a Scale, ist das okay? Ja. Dann Pendel. Ja. Äh, Pendel 2. Moment mal, was, äh, was, das? was ist das? Äh. Beides ist. <lacht> äh, der macht gar nichts, ist einfach nur ein normales Monster. Und in der Scale kann ich ein. Ja. Äh, wenn ich einen anderen Magician habe, kann ich eine Karte abwerfen und eine Zauberfeenkarte zerstören. Also macht gar nichts. Okay. Und der, der hat der in. Äh. äh der zerstört sich, wenn ich keinen anderen Magier in der Panel-Scale habe, aber das ist ja egal. Und auf dem Feld, der kann nicht benutzt werden für eine Synchrobeschwörung, außer für Drachenmonster, er ist Tuner. Ähm, also nur für Drachen, und wenn er wegsynchronisiert würde für ein nicht ut eis monster dann wird er unter das Deck gelegt. Äh, außerdem in Friedhof kann er, oder von der Hand kann er sich spezial beschwören, indem ich ein Level 7 oder höher ut eis monster wähle, die ich Stufe reduziere und ihn spezial beschwöre. Also, okay. eigentlich kann die nichts. <lacht> okay, so viel dazu. Soweit okay? Dann ja. äh, würde. Äh, warte ja, mal war ganz also. kurz. Hast ja, ja, du auch Kartencall? einen Call? Ja. Ähm. Hast du abgelehnt? Nein, warte. <lacht> so, okay, jetzt. dann. Äh, Gehe ich jetzt in die Battle Phase und greife deine Winter ja. Blackfang. Das ist interessant. Ähm hm. ja, ich, ich muss mal kurz nachdenken. Also du aktivierst auf jeden Fall den Purple Poison. Äh, der muss einen Dark Monster ja. wählen, ne? Sind deine ja. anderen beiden dark? Gut. Ja, dann, ähm, dann würde ich sagen. Ach, Super cool das, ja das kann doch nicht was <lacht> ja, Irgendwie schon. Ja, okay. <lacht> Sorry, Mann. Äh, ja, Winter und den Black Fang Für noch eine Winter. Und dann Effekt Winter nehme ich mir Shadow Fusion. Ja, gut. Das ist natürlich. Das ist, äh, ja, Es tut mir leid, okay. Ja, da bist du dran. <lacht> ja, das hat. Warte, ich, ich, ich überlege noch, äh, ob ich okay. noch was machen kann. Düstere mm -hmm. hm. Schattenspiele? Oh, Super-Poli, nimmt mich hops. Oh, nee. <lacht> ja. Oh, Mann. Äh, ja, warte mal. Habe ich, hab ich den Hedgehog schon benutzt? Ja, einen hast du schon benutzt. Oh mein Gott. Ah, aber ich habe doch ja, nur eins. Ähm, aktiviert sich der äh, Purple Poison auch, wenn er nicht durch sein eigenen Effekt zerstört wird? Ja, wenn er zerstört irgendwie zerstört wird? wird in das Game. Ah, okay, das ändert natürlich alles. Ja, mach ähm. ruhig kaputt, kein Problem. <lacht> <lacht> äh... Ja, dann habe ich ehrlich gesagt, also kaum was sinnvolles zum Senden. Kein Problem. <lacht> äh, ist okay. Mh, ja, ich sende einfach den. Und äh, flip ja. Falco. Effekt Falco. Ja. Ja. hole ich mir... Ja, was hol ich denn? Ähm, mhm. Beast. Ich weiß gar nicht, zählt Winder neu, weil du hattest unter Winter eine Spezialbeschwörung gemacht und dann neue Winter. Ja okay. Die zählt neu. Tja. Dann äh, bin ich dran. <lacht> dann <lacht> flippe ich Beast Effekt. Das ist schon dumm hier, ja. <lacht> <lacht> ja. Oh mein, oh mein Gott, Gott, oh mein, ay ay ay ay ay, oh mein Gott, okay. Ähm um, hm, ja, das Abwerfen ist natürlich jetzt. Oh ja. Ja, ich werf. Schade. Ich bin ein so schlechter <lacht> Wieso nicht Topdeck hier? <lacht> äh, dann linke ich tatsächlich Winter weg. Okay, eins. Hä? Und Link okay. eins, ja. Und zwar für die beste äh, Karte, die ich aus den Packs gezogen habe. Und zwar Schwerkraft. Ah, krass, okay. Ja. Ja, der ist eigentlich nur da, um halt die Shadow-Monster wegzulenken. Äh, Effekt Winter, nehme ich mir die Fusion ja, zurück auf die Hand. Und äh, dann. Also, das, äh, wie viel Def wie viel <lacht> haben deine Monster? 1,4, der kleine, und der hat <lacht> 2,7. Der hat 2,7. Ja, 2, ja äh, glücklicherweise habe ich da was ja, was wow. Mehr hat. <lacht> <lacht> ja, ey, gib's mir! Oh mein <lacht> Gott! Ja. Oh, oh, oh Mann, oh Mann, es ist, es ist so dumm. Hast du noch, noch Elster da? Ähm hast du noch Elster da Was? Ja. Ist das Game? Ja, das Game, ne? Hast nee, du noch 8000 3. oder? 4-3er, <lacht> ja, dann ist das auf jeden Fall Game. Also, äh, ja. Set. Battleface. Dann. Achso, das ist ja. Ach so Okay, Battleface, ja. BLS rennt drüber. Nein. Ja, Battleface. Ja, ja, über beide. Dann äh, Ungeheuer, Falco und der, das sind schon... Das sind äh, ja. 3800. Ja. Also, ich, ich kann jetzt entweder noch L benutzen und halt eine Fusionsbeschwörung machen, oder ich könnte halt sogar noch äh, die benutzen, um die zu flippen. Also. Ja gut, ja. GG an dieser Stelle. Oh Mann, jetzt wird spannend. Ja Leute, das waren zwei von drei Duellen. Falls ihr das letzte Duell auch noch sehen wollt, dann klickt einfach mal hier auf das Video von CK Phoenix. Dort ist eben der Rest des Best of Three zu sehen und natürlich auch, wie er sein Deck gebaut hat und was für Karten er gezogen hat. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Duellieren.